Hi und willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir sind immer noch hier auf der Suche nach Diktas und neuen Pokémon. Letztens haben wir ähm, tapferkeitshöhle Hier fehlt auch noch was. Ähm, letztens haben wir ein paar Pokémon gefangen, ein paar Diktas gefangen gefunden und mit Akuma irgendwie. Ja, ich vergesse die ganze Zeit das Wort. Sightseeing. Wie nennt man das auf Deutsch hier? Oh, das ist wieder so ein Pilz man sich so Denkmäler und also was anguckt, so wenn eine Stadt geht und weiß nicht die ganzen, wenn man sich zum Beispiel den Eiffelturm angucken will oder so, ich habe gerade den Namen voll vergessen, ey. Sightseeing heißt das auf Englisch, ne? Ja wie heißt das auf Deutsche? Ich hasse es, wenn mir ein Wort auf Englisch einfällt, aber ich nicht der deutsche Wort irgendwie sagt irgendwie was über mich aus ne? ich tue, irgendwie viel zu viel Zeit irgendwie in der englischen Sprache hier verschwenden im Internet. Deswegen passiert das hin und wieder mal. So, ich habe mir jetzt mal eine Liste hier gemacht, wo ich äh, reinschreiben werde, wö, in welchem Gebiet schon all dick das gefunden habe, weil das Spiel mir leider nicht abnimmt. Wie kann es das wagen? Ne? Drei Diktas in der Tapferkeit, drei Chinesen mit dem Kontra, was so dämliches Lied kennt ihr? das? Wo einfach jedes Mal genau gleiche singst nur als irgendwie mit anderen Buchstaben. nasa mit dann kran was ihr sagt, mich bin ich der Einzige, der das kennt, ey, dem ich findet. Oh, da ist die Höhle gleich schon zu Ende. Das heißt, ich werde hier die beiden das noch suchen, ganz schnell. Zum Glück sind die Gebiete nicht so riesig. Naja, ne? also, so... Ein, so eine Quest tue ich irgendwie. Also Quest. Äh, eine Aufgabe, was weiß ich, wie man das nennt. vergleich immer hier mit dieser eigenen Taubenquest aus GTA 4, war das, glaube ich. Wo du über die ganze Stadt wieder irgendwie Tauben abknallen musstest. Und... Das Spiel hat natürlich auch nicht irgendwie gesagt, ja, da ist schon alle gefunden oder da ist eine gefunden. Da musstest du im Spiel halt. Na, da musstest du im Spiel ins Internet gehen und eine Karte irgendwie auf so eine Internetseite finden. Und dann wird dir angezeigt, wo überall Tauben sind. Da musstest du von alleine mehr oder weniger merken, in welchem Gebiet du schon alle Tauben abgeknallt hast und in welchen nicht. Und das war sehr nervtötend. Wenn das Spiel halt irgendwie nicht so eine Hilfestellung gibt, ist das schon ein bisschen doof. Also und ich weiß, das war normal so in früheren Spielen, aber komm schon. Wir haben jetzt voll die moderne Technologie und also was? dass ich, ich sagen? Hat jetzt nicht so einen, so einen einfachen Marker oder hier so eher nicht hinzufügen kannst hier. Hier ja, wäre zum Beispiel so viel verlangt, hat wenn ich alle das gefunden hätte hier irgendwie das Gebiet irgendwie dieses quadrat irgendwie anders zu färben oder irgendwie sowas so im sinne von ja hier hast du schnell dick das gefangen oder irgendwie so ein kleines dick symbol irgendwo reinzupacken im Sinne von ha hier hast du schon alles gefunden gut gemacht naja, jetzt muss ich mir natürlich erstmal wieder notieren wo ich äh, alle Diktas gefunden habe damit ich selber nicht durcheinander kommt dann irgendwie weiß ich nicht wenn mir nur noch ein dick fehlt irgendwann ich nicht irgendwie da stehe und äh, bedenke, oh nein, welches Gebiet habe ich noch mal nicht alle das gefunden? da muss ich mir wahrscheinlich irgendwie so ein Internetvideo angucken, wo mir dann wo jedes einzelne Diktat da abge, abgesucht wird und äh, ja, ich muss dann gucken, ich muss dann mit meinem Spiel abgleichen, so war ich da schon, war ich da schon, auf darauf habe ich gar keinen Bock. Deswegen notiere ich mich jetzt hier jedes Gebiet. Äh, durch alle Diktats gefunden habe bis jetzt sind zwei wenn ich mich nicht irre. Ich bis jetzt waren glaube ich nur zwei und ja ich hoffe ich komme da nicht irgendwann durcheinander schwarz hier ist noch ein item wo ist noch mal dieses gebiet mit dem pinsias und so dann möchte ich nochmal mal in dieses sandgebiet ja, würde ich am liebsten mal reingehen. Also ein Aussatz als werden da ein paar neue Pokémon. Oh Gott, die sind ja echt versteckt, ey. ich bin versteckt finde ich. Na, noch vier liegt das. Aber so schwer ist es jetzt eigentlich auch nicht. Also ich ganz langsam über jedes Gebiet hier so vorbeifahre, werde ich die schon finden, ne? Also es könnte schlimmer sein. Wenn ich ehrlich bin, wie komme ich in dieses Sandgebiet? Na, ja, hat mir jetzt natürlich nichts. Ich glaube, hier dem Wasserweg entlang war das jetzt, ne? War der Wasserweg, nicht ich auf Karte gesehen habe. Ja, also zu Ende. Ich glaube, da ging es irgendwo lang, ne? Da war so irgendwo dick da. Quest hätten sie irgendwie im Originalspiel reinpacken können, finde ich. So allgemein immer so Sachen, die du immer wieder suchen musst im Laufe des Spiels, so also wie der Wunderkoch in der der sich mal in irgendwelche Gegenstände verwandelt. Und wenn er irgendwie siehst, wie ein Gegenstand so ein bisschen hinaussticht, dann sprichst du den an und dann verwandelt er sich in Koch und dann haut er sich selber mit der badpfanne und geht dann wieder zurück zu seinen Leuten. Hat Sinn gemacht nein natürlich nicht das tm sehe ich gerade tp entschuldigung minze habe ich gefunden cool auch nicht schlecht dafür muss ich 20 gp normalerweise ausgeben wo bin ich denn jetzt du sagst mir nicht genau wo ich bin immer ich will eigentlich schon noch ein paar pokémon erfangen wenn es geht Ausdauer, geil. Da kann ich nicht hin, doch. So gehe ich per Wasser oder gehe ich per... Ich muss. Okay. Aber ich hasse es, wenn ich so ein Gott. Ich hasse es, wenn ich genau zu einem bestimmten Ort will. Und ich versuche auch dahin zu kommen, aber ich finde trotzdem nicht mein Weg dahin. Aber ich darf nicht vergessen, den Jäger noch zu heilen. wo wir hier gleich. Weiter machen. Die Karte bringt mir nichts. Ich gucke da jetzt nicht mal drauf. Sobald ich irgendwie eine Karte aufrufen muss, die... Boah, da war ein Dick da. Sobald ich irgendwie eine Karte aufrufen muss... So, hier ist noch eins kommen. Sobald ich irgendwie zwei Menüs irgendwie abklappern muss, um eine Karte aufzurufen ist das mir halt schon irgendwie zu aufwendig. Bei mir muss eine Karte auf einen Knopfdruck sein. Damit ich mich zurechtfinde. Gott, ich befehle hier nur ein Dick da und ich finde das nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Hm, na gut, egal. So, ich gehe mal dahin und ich weiß nicht, wie man dahin kommt, ey. Zu diesem blöden Turm in Richtung dieses turms ist das. Der Turm war irgendwie von, den konnte man von hier aus irgendwie sehen, ne? Glaube ich. So da. Ich fahr einfach in die Richtung, immer weil ich ja schon irgendwann da landen, ne? Würde noch was anders machen außer dick das, wir schon wieder in diesem Tunnel. So, da, hinten, da hinten muss ich raus kämpfer gott hier habe ich schon alle dinger ne? okay. ich glaube da war da irgendwo ne alter fleiß eben das neu das war nicht wie ich noch mal dahin gekommen bin ich musste durch diesen tunnel genau das ist noch ein relativ neues gebiet da sollte ich am besten hingehen waren wahrscheinlich noch die neuesten pokémon auf mich die neuesten alten ja ich aber noch nicht ich habe mich hier noch nicht so umgeschaut glaube ich so aber erinnert ich geht gleich wieder ab in die höhle rein zwölf dick ja, das alles wir noch ein bisschen guten da ah, ist noch eins, ah, da kann ich schon mal schwimmen. Gut, ich dachte, er da wäre es so ein kleiner abhangen. Da ist noch ein Dick da, und dann können wir mal irgendwie hier zu diesen einen Typen zurückkehren und gucken, wie viele noch übrig sind und was wir bekommen. War da hätte ja. doch hier ist irgendwo noch eins. Ne, pass auf, Was ist so da, da. Ich sehe es. Gib mich, gib mich, gib ihm hart, volles Fund aufs Maul. Ja, alter Let's Player, der hat immer, weiß nicht, wenn er mit einem Kollegen, der hat immer, weiß nicht, so drei, vier verschiedene Kampfspiele irgendwie mit einem Kollegen gespielt. Pinsel, ja, dich habe ich hab noch nicht. Und, äh, weil nicht so Tekken, Dead or Alive, Street Fighter, glaube ich, Smash. Und Der hat jedes Mal irgendwie in den anderen Part rausgebracht. Haben was mit anderen Part meine ich? Anderes Spiel hat der hat jedes Mal anders genannt. Der erste war irgendwie Tekken, die irgendwie wie äh, Let's volles Fund aufs Maul an dem zweiten Part irgendwie Street Fighter gespielt. Let's give him hart, weil ich wohl witzig. Ey. Ich muss Druckschlag einsetzen, weil ich habe Wahlband. Ich habe keine andere Wahl. Oh Gott! Warte mal, er dürfte mich gar nicht treffen, ne? Ich glaube, da trifft er nur Pokémon, die niedriger gelevelt sind als du, ne? Bin ich jetzt ein cooles Pokémon eigentlich, ne? Finde ich vom Design her irgendwie. Das ist ja nicht eines der ersten Pokémon der gegen das Ash gekämpft hat. er hatte noch einen Safkon, der hat irgendwie so einen Käfersammler irgendwie bekämpft, der hatte auch einen Safkon. Er sich erstmal 20 Minuten lang irgendwie hart eingesetzt und dann gestanden, dass beide irgendwie umgekippt sind. Der Schatz eines jetzt hängt von seinen Hörnern ab. Je dicker und stattlicher diese sind, desto beliebter ist es bei anderen Geschlecht. Ja, genau wie bei uns Menschen. Und, äh, ja. Da hat der andere Trainer irgendwie seinen Pinsel herausgeholt und hat irgendwie das Saftkon von Ash irgendwie einfach voll zerstört zwischen seinen Scheren, irgendwie fast aufgeknackt. Dem Panzer und die ersten Folgen von Pokémon waren ganz schon krass. Irgendwie Upgrade, hey, das wird Okay, Oh Gott, der wollte ich rammen. Und die erste Stadt von Pokémon war schon irgendwie extremer. Allgemein irgendwie äh, noch acht, okay. Aber dann haben sie sich irgendwann entschieden: Ja, Pokémon ist für Kinder, lasst das alles voll verkindlichen und überhaupt nicht ernst machen. Zwar was ich habe ich noch nicht, ne? weil ich erst irgendwie voll krasse Sachen irgendwie ab okko Ash, Misty, die wurden alle mal mit der Pistole irgendwie bedroht von irgendeinem so Typen in Safronia City. Oh Gott. Ich glaube, allgemein hier die Geister, Pokémon, man auch ein bisschen... Oh, du hast eine Fähigkeit, die... Verhindert, dass du Rückschaden bekommst, nehme ich an. Ja, ne? Ja, ja, gibt es ja so also eine Fähigkeit, ne? Steinhaupt oder irgendwie so ne. Doch. Doch, könnte vielleicht sein, weiß also ich nicht. Hm. Denkt er auch so an seine verstorbene Mutter? So weint er, seine Schluchzen hält dabei in den Schädel auf seinen Kopf klagen wieder. Okay, oh, wie putzig, nicht wahr? Okay, ähm, noch irgendwas anderes, in oh. <lacht> ein Sandan. Oh, ein Sandan bild erscheint dann habe ich auch noch nie verstanden warum muss immer warum muss immer ein wild irgendwie hinzugefügt werden sondern Wild, ja es, mir mir schon klar hat das wildes pokémon ist ich bin gerade in das reichen warum muss das spiel jetzt nur extra so wenn er jetzt nicht Wild stehen würde würde ich irgendwie denken das gehört vielleicht irgendjemand anderen ich soll irgendwie darüber nachdenken ob ich es fangen soll Hä, vielleicht könnte es ja jemand anderen. vielleicht sollte ich es nicht fangen oder so das ist schwachsinnig. Oh, wieder so nicht Kleinigkeit. Keinen Sinn macht. Ich verstehe Pokémon nicht. Es war jetzt sehr gerne im trockenen Sand. Dadurch befreit seinen Körper von Schmutz und Feuchtigkeit. Genau wie wir Menschen. Okay, Deck da. Ich hab dich. Jetzt musst du mich fangen? das alle die sich in aufwärmtunnel befinden. Okay, notieren So. Okay. Ja, das wird jetzt so ein kleiner Running Gag, das ich immer wieder hier notieren muss. Schon gefunden habe, oder nicht. Noch nein, dick da. Und Spocken. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Stimmt, angenehm Bild für die Jahreszeit. Okay. Mal gleich gucken, wie viel ich insgesamt schon ab schon eine menge sein eigentlich ne? ich würde jetzt mal so raten 60 70 stück ne? vielleicht keine ahnung mal schauen bitte hier sehe ich noch kein neues pokémon ein feuerstein ein diktar also mich raten die letzte belohnung ist ein alola diktar, ne für alle 151 dinger ne? Ja voll lahm Ja, was könnte man... Ich nehme jetzt mal an, wir kriegen nur Alola-Pokémon, ne? Oder vielleicht andere... Ja, Alola ist ja eigentlich die einzige Region, die ist noch... Hey! Die ist noch nicht... Äh... Ich meine, was gibt es denn noch für Formen, ne? Alola. Galar. Ja, ja, Alola hat ja mehr so andere Formen eingefügt mehr oder weniger, ne? Sie können ja nur aus Alola kommen. So. Und ich habe bis jetzt nur zwei bekommen, glaube ich nicht. Ich habe einen Bautzi bekommen und ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Dick da bekommen, oder weiß ich nicht. Ich habe nur irgendein anderes Pokémon komme Ich auch einmal einen Mauzi und irgendwas anderes bekommen. Ich weiß, vergessen was? Keine Ahnung. Fangen wir erstmal hier. wie ist es wieder genau. und cooles pokémon es sieht aus eine Sonnenbrille an ja, die wüste nachts abkühlt vergibt sich tief im sand und schläft dort bis die sonne wieder aufgeht aber ich muss schon wieder niesen das gibt es nicht oh, aber sie ist die ganze zeit so um jucken und hier ist eine rio ist geil extra 1 herangezüchtet und so mit dem master getauscht und äh, hier war doch irgendwo ein liegt da Jetzt kann sie einfach locker flockig hier fangen, aber schon wieder an diese. Nicht vielleicht ordentlich die Nase putzen, mehr geht so nicht. Und Schützer, um wir Ritz aus weiter zu entwickeln. Und ja, dann mache ich meine Bonbons vielleicht nicht verschwenden. Also sieht Knocker irgendwie so das aus gerade. Volltreffer. Notsituation. Macht aber. Stimmt. Da gibt es irgendwie so eine Strategie irgendwie. Also verfangen Fangen. Ich glaube, wenn man irgendwie ein ganz schwaches Pokémon nimmt, nicht Notsituation kann, dann kann man irgendwie alle... Da gab es irgendwie so eine Ratsratsit... Strategie ne, eine Radfahrz mit Notsituation kannst halt Bauchgeld gegen jedes andere Pokémon einsetzen dann Druck zu einsetzen und dann zu erledigen äh, als eine er trauer überwand entwickelte er sich und wurde stärker mit seinen knochen als waffe stellt sich Knocker mutig sein Feinden. Okay. und ich habe ich glaube ich auch noch nicht ne? habe deine entwicklung aber ich habe noch nicht dich ja, komm mal her. Versuchen am Ende des Parts hier einige meiner Pokémon zu entwickeln. wird auch noch... Oh Gott. Stimmt. War auch noch hinter uns haben. Ja, echt. Ich werfe einfach einen Ball. Ja, ich werfe ein Ball. Ist ein bisschen schläfrig. Nein. Du bist nicht schläfrig. Das ist ein schlechtes Zeichen mit deinem HP gerade. Ich fühle mich so schwach. Bin ich müde? Oh, da Tiri wurde gefangen. Da ja, bin ich gut, dass ich noch eine Menge pokémon hier gefangen bekommen. Äh, sein wunderschönes Switcher ist in Wirklichkeit eine Warnung. Wer in sein Revier eindringt, wird gnadenlos von ihm gepickt. Oh Gottchen! schlag äh, Schlagbohrer. Oh, ich denke, da bin ich nicht da. Nur so komische Farben gesehen. Da war ein Dick, da habe ich gesehen. Hier. Hier. Hier. hier, nein, nicht du Jäger. Hier, jetzt zieh ich da so ein Jäger aus dem Boden. Jäger, okay. So groß ist das Gebiet hier nicht. Hier werde ich aber ja wohl noch auch die Dick das finden. Ne? Na, einen seiner konnten da habe ich schon in mein Team sogar. Gerade hm. das wäre so eine Sache wie ich mich schön ausgehen kümmern kann. Also ich bin gerade mit Tales of Asperia diesen ganzen... Oh, ein heist -Op. Cool. Ich bin gerade mit Tales of Asperia mit diesen ganzen Aufscreen-Zeugs durch. was eigentlich nur noch irgendwie mich verhinsetzen und die restlichen Sachen erledigen. Da kommt Pokémon hier und Ich muss wahrscheinlich ausgehen diese ganzen dick das erstmal erspähen. Und ich werde mir nicht eine Guide oder irgendwie so angucken oder so. Also ich finde die echt von allein überhaupt nicht aber ich versuche ich versuche so viel wie möglich allein zu finden wenn jetzt einfach ja so mitten drin irgendwo sind ist dann natürlich ein bisschen doof wie zum beispiel hier so ich will jetzt auch nicht hier die ganze zeit rumfahren und suchen dann eventuell auch nichts finden das wäre ein bisschen doof Deswegen, aber ich weiß auch gar nicht, oder oh, ist noch eins also schon zwei, vier? Noch zwei, wir haben nur acht Minuten kommen. Schaffen wir auch noch zu finden, irgendwo einfach. Wenn ihr eins seht, sagt Bescheid, dann gehe ich direkt dahin. Ja, ich höre euch auch, wenn eine Voraufnahme hier schon ist. Glaubt es nicht, vielleicht sollte ich mal so näher ranzoomen, ne? glaube ich, besser. Aber wenn ich weiter rauszoome, dann sehe ich irgendwie eine größere Fläche abdecken. Ich hab schon zwei Dinger, und da ist nur hier so ein kleiner, so ein kleiner aller Ort. Wenn ich ja wohl irgendwo, irgendwo noch finden auf wir Schnelle kommen. doch nicht so schwierig sein. So, Pokémon entwickeln muss ich auch noch am Ende des Parts. gerade. Ich glaube, da mache ich, nachdem ich nach, die letzten beiden das hier gefunden habe, wenn ich sie so finde. Da ist schon mal eins. So also nur eins, kommen Ein paar Lola-Pokémon können wir uns gleich abholen, wenn nicht. Hallo, pokémon Hallo. Her. So, dafür für dich muss ich mich aber hoch Wie Gefühl. Ramot. Meinst du das Ding, dass sich irgendwie auf Level 70 erst entwickelt hat? Ich glaube ja, ne? Ja, fand ich voll doof mit Pokémon Schwarz und Weiß. Hey da kann gar nicht existieren. Du hast. Au. Oh ja, fand ich voll doof. Damals sind Pokémon Schwarz und Weiß. Ich habe mir so ein klasse Team erstellt. Und äh. Weiß nicht. Die meisten Pokémon Schwarz und Weiß haben sich so spät erst entwickelt hier. Der Ronnie irgendwie. Hatte ich mein Team. Hat sie 54 entwickelt, glaube ich glaube der champ war gerade mal 55 der letzte gegner war ja nicht so ein klassisches story hier in schwarz und weiß da war ja der böse ich war ja der letzte auch letzte gegner im spiel und ja ich habe meine pokémon dann erstmal alle so hoch trainiert bis gerade was sich entwickelt hat und da war ich schon ein bisschen zu stark da gab es dutzende solcher pokémon die sich so spät das entwickelt haben da war es schon irgendwie weil ich schon 45 level über die story was du nicht so einige sagen es verstreut blühne flügelstaub um brände auszulösen andere meinen es rettet dadurch jene die unter kälte leiden hier ich wärme nicht verkohlt einfach hier so ein typen ah. so, korn wunder auch schon wieder habe ich doch gerade gefunden so das wird jetzt natürlich ein bisschen doof wo Könnte jetzt das letzte Dick da sein? Also ich muss mal diese ganzen Dinge weg machen, damit mich nicht ablenken. So, wo ist das letzte Dick? Da werde ich auch noch hinkommen. Nicht so schwierig sein. Ne? Je nachdem, wie lange ich jetzt brauche, könnte das natürlich jetzt hier eine Minute dauern oder fünf Minuten. Ne? Aber ich vertraue mir schon, dass ich das ich traue mir schon zu, dass ich das ich schon irgendwie finden will. Leisten schon näher zum Leveln. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht noch irgendwo hier so ein neues Pokémon. Nicht, damit ich das konnte, konnte ignorieren. Hallo, kommen wo bist du, ey, damit ich dieses Gebiet auch haben kann. Äh, ich habe noch vier Minuten, komm. Wo bist du? mein gott hey, reagiert nicht darauf war oh, mein gott locker jetzt hier nur so fünf minuten kostet so jetzt muss ich muss mir wüsten senke noch notieren so. wüst egal ja. ja, ich würde sagen die Galapokémon, pokémon die lola pokémon holen wir uns jetzt nicht ab so auf dem mal Tunnel hat wir auch alles ne? gut. Fahrt der Prüfung. Ich kann jetzt eigentlich ganz locker jetzt nachschauen, wo ich immer war. Fitness mehr, das hier alles hat alles Fitness mehr. Oh Gott, hier war ich noch nicht. Wabeninsel Insel und so. Da sollten wir vielleicht mal hingehen. Ne? Da wäre meine Idee. war mehr, ja, gehen wir da mal im nächsten Part. Hin, ne? Ich mache jetzt aber erstmal hier einen Schnitt und in der nächsten Folge sehen wir uns dann weiter nach der. Nachdem wir wieder ein paar das und so gefangen haben, glaube ich. Ne, Mal schauen. Ich werde mir schon mal überlegen. So, in dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich hatte bald von mir. Das bitte ein Like Abo das würde mich sehr freuen. Dann ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.